Dann hast du gegoogelt und da gedacht, hey, schauen wir mal, was das für Auswirkungen haben kann. Vielleicht gibt es ja ein paar Erfahrungsberichte. Dann hast du ein paar so Kifferdinger gesehen. laut glaube, da Sachen oder auch vielleicht nicht ganz so verherrlichend, aber im Endeffekt sind wir ehrlich als Ja, dann dachte ich mal, not another dope show. Richtig, leer. Ja, ich bin ähm, Cannabis-Patient und ich darf auch konsumieren. Kann euch mal die Dosen mal zeigen hier. Peace Naturals. Ähm, das Ding ist, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich erzähle euch mal, was ich mir so gesagt habe. Solche Sachen. Und Geschichten daraus. Ah, ich habe Therapie gemacht. Und ähm, könnt euch... oder werde euch teilhaben lassen an diesen Erfahrungen, die ich dort hatte. Ich lese euch von meinen wöchentlichen ähm, Phasen vor, dort und ähm, erzähle etwas dazu. Also, das Ganze hat sich abgespielt, 1993, sind einige von euch vielleicht noch gar nicht auf der Welt gewesen. Ich war damals im Gefängnis. Ich war Heroinabhängig, weil ich immer wieder dachte, ich kann mit dieser Substanz umgehen, egal was das war. Ich habe angefangen mit Zigaretten. Ich dachte, mit 16 war das damals noch erlaubt. Ich dachte, hey, ich kann damit umgehen. Ein Scheiß kann ich damit, als es im ersten Mal mir ausgegangen ist habe ich erst erkannt, dass ich nicht damit umgehen kann. Weil ich damals diese 2 ,50 Mark 50 oder 3 Mark, oder was da die Schachtel gekostet hat, das sind heute 1,50 eine, eine Euro 50 für eine Schachtel Zigaretten, dass ich dann natürlich ruckzuck körperlich abhängig war. Es hat sehr lange gedauert. Ich habe erst vor ein paar Jahren wieder aufhören können. Heute bin ich 51. Ich glaube, ich war damals so 45, 46 Jahre alt, als ich zum Zigarettenrauchen endlich aufhören konnte andere Geschichte, es geht hier ja jetzt äh, um Heroin nicht, wahr? und um eine Therapie so, also, ich war im Gefängnis Dann kann ich später auch noch mal was dazu erzählen und ich wollte dort natürlich raus ich war extrem süchtig zu dem Zeitpunkt und äh, Suchtdruck war so groß, dass ich mir gedacht habe, hey, Therapie statt Strafe hört sich geil an bevor ich zwei, drei Jahre im, Gef äh, im Knast hocke, gehe ich doch lieber auf Therapie für jetzt. Höchstens ein Jahr, lass uns anrechnen. Den Rest des Therapie ist auf Bewährung. Bastio, dachte ich. Nun gut, egal. Ich habe mehrere angeschrieben und ähm, hatte damals auch eine Freundin und hoffte, dass die vielleicht mitkommt und hatte die dann ähm, äh, versucht, da auch hinzubewegen. Dort konnte man ein paar therapie machen und das fand ich halt endcool. Gut, das war Daytop in Hersching. Hersching ist am Ammersee in der Nähe von München. Ich bin aus Bayern, wie man hört. Mein Süddeutscher Akzent ist nicht zu überhören. Ich habe äh, in München in der Perlach gelebt und habe ähm, äh, dort auch eine Abhängigkeit entwickelt. Egal. Daytop nennt seine erste Eingewinnungsphase. Eingewinnungsphase überall auf den Papieren hieß das so. Ja. Auf den Flyern, die es damals gab, Internet gab es ja noch nicht, aber auf den Flyern stand das also halt drauf. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, das heißt nicht so, das heißt Babyphase, Babystamm. Warum? Weil die Therapie aufgebaut war mit erstmal ähm, wieder von vorne anfangen als Baby, als Jugendlicher, als Teenie, als Erwachsener und dann ja sowas gedacht. Gut, also jetzt äh, muss ich die Brille mal kurz abnehmen damit ich überhaupt äh, das vorlesen kann, <lacht> damit ihr mir glaubt, es ist wirklich beschrieben das Ganze, ich lese es auch wirklich kurz drin steht. Ernst Schmidtbauer Babystamm, Wochenreflexion vom 22.11. bis 28.11.1993 am Montag, dem 22.11.93, kam ich hier am Haus an und hatte noch am selben Tag mein Aufnahmegespräch. Dazu muss ich sagen, bevor ich weiterlese, ähm, <lacht> angedacht ist dort, dass man ankommt, ähm, sich nochmal mal richtig zu sich kommen kann, einen Tag lang und eine Nacht lang, und am nächsten Tag am Abend dann ein Aufnahmeritual stattfindet, also ein Aufnahmegespräch. Ich habe vielleicht drei Stunden, weil noch ein zweiter gekommen ist. Ja, damit der hatte aber dann die Zeit und um wurde erst am nächsten Tag aufgenommen. Weiter im Text. Am selben Tag mein Aufnahmegespräch. Danach fühlte ich mich vollkommen verarscht. Da in meiner Kleidung Giftreste, in Klammern, ein Haschgrümel, so groß wie ein Salzkorn, ein eingerauchter Kugelschreiber aus dem Knast, das war wirklich dumm von mir, und ein kleines gepresstes hanfblatt das war in so einem weiß ich nicht mal irgendwo drin wo fotos mit drin waren aber da kann man nichts damit anfangen gott ja vorstellen so ist ding na egal gefunden wurden und wurde ich zum arbeitsbaby verdonnert arbeitsbaby ist ähm, ein blaumann ein blaumann ist in wirklichkeit eine weiße latzhose ich blende jetzt mal ein foto ein Ja, das muss man tragen, und dann gab es Arbeitsgruppenverantwortliche, es gab vier Bereiche und jeweils einen Verantwortlichen, die waren schon länger da und konnten Konsequenzen aussprechen. Das hieß, ich musste die, wenn ich eine Zigarette rauchen wollte, jeden einzelnen extra fragen. Und man durfte nur rauchen in bestimmten Zeiten während dem Tag über. Das heißt, man musste schon vorher losrennen, die vier Fragen, bevor das Zeichen zum Rauchen kommt, damit man keine Fehler weggeht. Kompliziert, klingt komisch, ist aber so. Komme ich später noch öfter drauf. Das Thema ist nicht, mir ein paar mal vor. So. Da musste man arbeiten den ganzen Tag mit Scheißarbeit, Drecksarbeit, ähm, bis abends um 10 bis um 9 dann hatte man eine stunde frei und da konnte man sich dann duschen umziehen ein paar zigaretten rauchen ohne zu fragen und dann ab ins bett um nächsten tag morgens wieder aufzustehen nur damit er versteht was ein fibromyalgie mensch so für ein zäher hund ist das muss sich erst einmal aushalten können das habe ich da gelernt okay jetzt geht weiter im text wo ich zum wie verdonnert Leider bringt das mit sich, dass ich nur schwer Kontakt zur Family aufbauen kann. Während der Arbeit geht es so einigermaßen. Aber danach, ab 21 Uhr, bin ich so gestresst, dass ich mich nur sehr schwer entspannen kann. Die anfänglichen Ängste im Plenum, während des Stamms, etwas zu sagen, schwinden zunehmend. Plenum bedeutet, in einer großen Gruppe in Kreis zu setzen und die Leute, die miteinander irgendwelche Konflikte haben, lösen die in der Mitte und bekommen danach Feedback von der ganzen Gruppe. Ein Stamm ist eine Kleingruppe, wo man mehr Vertrauen aufbauen soll zu verschiedenen Leuten in verschiedenen Phasen ihrer Therapie und da hat man auch zwei Therapeuten dabei, die einen dort beobachten können und dann auch dementsprechend auch Feedbacks im großen plenum ist auch immer einer dabei, entweder ein ähm, Therapeut oder ein ehemaliger Bewohner, der meistens am Wochenende bei Sonderplänen da ist und ich komme auch nochmal dazu, egal äh, Nur damit ihr wisst, was ist das hier für Wörter sind, weil ich konnte ihn natürlich benutzen, die Therapeuten wussten ja, wovon ich spreche äh, so, Sobald ich die Konsequenz ablegen kann, also dieses Arbeitsbaby dann werde ich mich hier wahrscheinlich einfacher zurechtfinden. Samstag wurde Hefe gefunden. Oh mein Gott. Das war für mich ein großer Schock. Lüge hoch 3 hat wahrscheinlich jeder doch schaut. Das bisschen Vertrauen das aufgebaut war. Was für ein Vertrauen. Ich war nur am Buckeln die ganze Zeit. Schwindet wieder. Ich hoffe, dass das alles bald vorbei ist und ich mich hier wieder sicher fühlen kann. Positiv, das Arbeitsgebiet war in dieser Zeit für mich nicht wirklich Hardcore, aber ich musste trotzdem noch ran. Aber es hat mich auch ein bisschen ab... Ja, es hat man andere Sachen zu tun, bei so einem haus ist zu und Filzensache. sache <lacht> Uh, Sonntag war meine erste Reiberei und ich freue mich aufs Plenum, um meinem Ärger Luft zu machen. Uh, leider habe ich Schwierigkeiten, meinen Ärger bis dahin runterzuschlucken. Ja, die Reiberei, das war mit einem ähm, anderen Typen, ne, der halt dann einen Tag nach mir da aufgenommen worden ist. Und ich war wirklich sauer auf den, weil... Naja, wenn du irgendwo hinkommst und neu bist, dann denkst du dir natürlich auch, hey, ist doch cool, da ist noch jemand, mit dem kann ich äh, mich austauschen, der ist auch neu, und das ist dann cool, und dann hast du da äh, ein bisschen so, ja, man fühlt sich nicht ganz so einsam und alleine. Ja, und der war halt gleich absolut uncool und hat mir einen gezeigt, absolut sofort. Ich bin am Tag vor ihm aufgenommen worden, und mein Aufnahmegespräch war nicht lustig. Also die haben mich dort äh, richtig zum, zum, an meine Grenzen gebracht. Es ist so, dass man vorher ja Briefkontakt hat mit einem vom Haus. <lacht> da kann man Fragen stellen, da bekommt man auch Hinweise, wie man sich zu verhalten hat, wenn man kommt, und äh, was er halt wirklich große Konsequenzen nachziehen kann. Moment, ich, hab, ich muss gerade mal Schluck trinken. Ja. <lacht> sorry <lacht> während wir das drehen sehr heiß wir haben <lacht> 32 grad <lacht> deswegen trockene luft und so ja zurück zum text also man hat heute briefkontakt ähm, in der nächsten sendung also 1b das hier ist 1a in 1b lese ich ein paar Briefe vor, die ich ähm, noch habe, die ich bekommen habe, als ich im Gefängnis war. Da könnt ihr auch vielleicht ein bisschen den Druck verstehen, den ich damals hatte. Und äh, ja, ich erkläre noch einiges dazu, warum und wieso man bei mir überhaupt was hinten hat können. Fakt ist, auf alle Fälle diesen Kugelschreiber, den man, der so nach, nach Rauch gestunken hat. Das ist, äh, wenn man im Gefängnis sitzt und da Hasch hat, dann raucht man das nicht wie draußen, dass man sich einen Joint baut, sondern man schneidet es in kleine Stückchen dreht dann eine kleine Zigarette und zündet die an und nimmt nur die Glut vorne, tupft das an und zieht durch den kleinen ähm, Kugelschreiber vorne oben den Rauch, der hast, aufsteigt weg mehr nicht und das habe ich halt natürlich im Gefängnis gemacht die ganze Zeit bevor ich da äh, hin konnte auf Therapie aber da hat man halt drauf Wert gelegt, dieser Geruch geht gar nicht. Ich hätte diesen Kugelschreiber nicht mitnehmen dürfen. Diesen Krümel das war wirklich kein Krümel. Das ist, wenn man äh, in der Jeanshose hier dieses kleine Täschen hat. Und da hatte ich immer Peaceful drin, also was abgegangen. Ist irgendwo eine Nähte drin. Das hätte ich niemals gefunden. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, danach zu schauen. Fakt ist, beim Filzen, am Ersten, also man kommt, dann werden die Sachen gefilzt haben sie das gefunden, diesen kleinen Grümel, diesen Kugelschreiber, und dann haben sie gedacht, ja, eins und eins ist zwei, hätte ich auch gedacht, ganz logisch, shit happens. Und dann finden sie noch dieses kleine Handblatt, und das war halt echt lächerlich, weißt du, ich war ja nicht deswegen da, sondern deswegen, nun gut, egal. Diese Konsequenz musste ich natürlich dann, äh, ich, ich wusste schon, das wird jetzt laut gleich in diesem Aufnahmegespräch und sitzt halt da drin und alle äh, quaken mich an und ich, ja, tut mir leid, Entschuldigung, war keine Absicht und ich werde die Konsequenz dazu natürlich tragen, egal was es für eine ist und, ähm, ja, und dann fragt mich einer, ich nenne jetzt bloß mal den Vornamen Till, Till, falls du das siehst und dich noch an mich erinnern kannst, ganz da unten in die Kommentare Schreibt es da was rein, okay? Oder jemand anders von Daytop, wenn er damals dort wart und euch an mich erinnern könnt, dürft ihr mir gerne was reinschreiben. Äh, Fakt ist jetzt nun mal, dass Till mir die Frage stellt. Und zwar ja, warum bist du süchtig geworden? Und die Antwort, die ich damals gegeben habe, war die Wahrheit. Ich habe nicht gelogen. Die Wahrheit war, dass ich darauf auf Heroin bin ich reingerutscht, das war keine Absicht, das war aus Dummheit. Eigentlich war ich äh, fansüchtig, süchtig spaßsüchtig. <lacht> ab und zu ein Ecstasy, ein bisschen koks like Speed. Polytox nennt man das, ja und das war ich, war Polytox, aber eigentlich aus ja, Jux und Dollerei und ich konnte mir jeder Droge sofort wieder aufhören, wenn ich Bock drauf hatte. Ich habe mir Koks ein paar Wochen lang aufgehört. Ich habe äh, Trips kennengelernt, nach drei Tagen dürfen die, die sowieso nicht mehr. Also kann man nicht wirklich sagen, wieder aufgehört, aber bei den e war ich ecstasy schon. Die waren zu meiner Zeit auch scheiße teuer. 80 Mark hat da ein Stück gekostet. Ähm, das sind 40 Euro. Aber ich hatte die von einer guten Quelle und es ist schon so lange her, dass das alles verjährt ist, deswegen kann ich das jetzt erzählen. Der hat bei Imhausen Chemie gearbeitet und bei Imhausen Chemie damals ist da auch was hochgegangen und diese Pillen auf die hatte ich Zugriff und die waren schon extrem hardcore. Ich weiß leider nicht wie viel Milligramm, ich bin auch nicht so ein äh, Wissenschaftler wie andere, weiß nicht, die DEA Sendungen richtig geil. Da ist es wissenschaftlicher, die kennen sich richtig aus. Ich bin kein Psychonaut, ich bin so ein Happy Fresser gewesen damals und ja, ist dumm halt. Ich habe natürlich was alles weggemacht und in der Therapie kam das auch auf. Aber ich habe das nicht wissen können, als ich zu dem Zeitpunkt da war. Und vielleicht gar nicht habe ich Heroin das dann genommen. Heroin ist eine ja ganz andere Hausnummer gewesen. Das kann ich irgendwann mal erzählen, wieso und wie, wie das passiert ist. Gerne in der nächsten Sendung mit äh, den Briefen erzähle ich mal ein äh, bisschen was, wie ich überhaupt drauf gekommen bin. Ähm, solltet ihr irgendwelche Fragen haben, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Oder ihr schickt mir eine E-Mail oder auf Facebook oder auf Instagram, äh, könnt ihr mich darüber kontaktieren, Followern, ich freue mich über jedes Like natürlich und jeden Follower, ähm, ja, versteht das nicht falsch, wenn ich kiffe, weil ich Fibromyalgie habe, ich darf Cannabis konsumieren, ich krieg das verschrieben vom Arzt, ich hole es mal aus der Apotheke und ich nehme gerade mal so viel, dass ich keine Schmerzen habe. Früher habe ich aber so, pff, ja, Kampfkiffen. Also ist mir nicht fremd. Allerdings habe ich 2016 erst wieder angefangen, weil zwischen 2016 und 1998 no Drugs, kein Alkohol, nur Zigaretten, Kaffee, Koffein, also Kaffee, und ab und zu mal ganz ganz ganz selten mit. aber sonst nichts. Und ich schwöre, ich alles ab, wenn man mir gescheit sieht. Ich habe nichts zu verstecken. Das war tatsächlich so, dass ich in dieser Zeit keine Drogen genommen habe. Tilidin habe ich bekommen von meinem Arzt verschrieben, aber nur in so kleinen Dosierungen, dass ich keine Schmerzen habe. Das ist euphorisierend, wenn man es zum ersten Mal nimmt, beim zweiten Mal vielleicht auch noch, aber beim dritten Mal auf gar keinen Fall. Man müsste die Dosis erhöhen. Habe ich nicht getan? Mein Arzt kann es bezeugen. Jo Leute. <lacht> Vielen Dank fürs Zuschauen. Und äh, dann sehen wir uns in Teil 1 b.